Mobile Daten. Einfach erklärt. Das Smartphone kann auch ohne WLAN eine Verbindung zum Internet herstellen. Dazu braucht das Smartphone eine mobile Internetverbindung. Dann kannst du unterwegs das Internet benutzen. Wie beim Telefonieren braucht das Smartphone dafür die Sendemasten. Über die Sendemasten verbindet sich das Smartphone mit dem Internet. Das Smartphone und die Sendemasten schicken dann Daten hin und her. Um das mobile Internet nutzen zu können, brauchst du ein Datenvolumen oder ein Datenpaket. Halt, Stopp. Was ist überhaupt ein Datenvolumen? Das Datenvolumen besteht aus vielen Datenpäckchen. Es gibt kleine Datenpäckchen. Kleine Datenpäckchen heißen Megabyte. Und es gibt große Datenpäckchen. Große Datenpäckchen heißen Gigabyte. Es gibt Verträge und Pakete mit viel Datenvolumen. Und es gibt Verträge und Pakete mit wenig Datenvolumen. Einige Funktionen und Apps verbrauchen viele Datenpäckchen. Zum Beispiel YouTube-Videos, Musik hören bei Spotify und Videoanrufe über WhatsApp. Auch Instagram und Facebook können viele Daten verbrauchen. Das ist kein Problem, solange du genug Datenvolumen hast. Wenn das Datenvolumen aufgebraucht ist, wird die Geschwindigkeit der Internetverbindung oft gedrosselt. Gedrosselt heißt, das mobile Internet wird langsamer. Dann kannst du einige Funktionen nicht mehr so gut benutzen. Es gibt aber auch ohne Drosselung schnelles und langsames mobiles Internet. Wie schnell das Internet ist, hängt vom Vertrag ab. Und davon, wie gut der Empfang vom Smartphone ist. Ein kleines Zeichen neben dem Empfangsbalken zeigt die Geschwindigkeit an. Von E wie Edge bis 5G. E steht für Edge. Das ist die langsamste Verbindungsart. Meistens reicht das aber, um zum Beispiel Textnachrichten bei WhatsApp zu schreiben. 3G oder H sind schneller als Edge. Internetseiten werden aber manchmal nur langsam geladen. Auch wenn du Videos anschauen möchtest, werden diese nur langsam geladen. Du kannst über 3G aber gut Nachrichten schreiben oder Bilder verschicken. LTE oder 4G ist schneller als 3G. Internetseiten und Videos werden damit schnell geladen. Du kannst Bilder und andere Dateien schnell herunterladen. Und du kannst Bilder und Daten schnell an andere Leute verschicken. In Zukunft wird das mobile Internet dann noch schneller werden. Dann kommt eine neue Verbindungsart. Die Verbindung heißt 5G. 5G ist dann bis zu 10 mal so schnell wie LTE. Das Video hat dir gefallen? Dann abonniere doch unseren Kanal. Du hast noch Fragen oder Themenwünsche? Lass uns einfach einen Kommentar hier. Wir freuen uns, von dir zu lesen.